Und los geht's. Und um dies, in diesem Video geht es um das Arbeiten mit Logarithmen und, und besonders mit diesen Regeln. Wenn man will, kann man Pause jetzt drucken und die Regeln mal schauen. Wie auch immer. Die Beweise dafür gibt es in einem anderen Video. Hier geht es grundsätzlich um äh, Beispiele. Ja, Und schauen wir jetzt hier das erste Beispiel. Log von, was hier im Klammer steht. Hoch v. Und das ist jetzt hier das auch Die ganze Klammer, das ganze was hier drin ist, ist hoch V. Daher kann man diese Regel hier anwenden. Ja, das, die Klammer ist das A, das ganze. Ja, das kann, kann man nicht machen wenn man nur das A hoch 3 hat. Aber in diesem Fall ist das ganze hoch V. Also man kann diese Regel anwenden. Und das bedeutet, wie lautet diese Regel? Die Hochzahl wird geht weg von dort und wird mit dem ganzen Logarithmus multipliziert, ohne Hochzahl mehr. Ja, also das bedeutet, von dem hier machen wir das so. Davor, da ist es und jetzt haben wir einen neuen Logarithmus hier. Und wie geht das jetzt hier? Äh, benutzen wir die vierte und fünfte Regel. Die vierte und die fünfte, die Mal und von Quotient, die Regel. Ja? Wenn wir mal haben, dann gehen wir das als Plus von Logarithmus benutzen und wenn wir durch haben, als Minus von Logarithmus, egal jetzt was die Basis ist, also hier haben wir die Basis E, aber wie auch immer, äh, natürliche Logarithmus, also Logarithmus mit Basis, die Eulerische Zahl, aber wie auch immer, das kann, mit, kann man mit jede Basis benutzen, diese Regel, ja. Also jetzt hier, das hier, das lassen wir vor einer Weile weg, das werden wir dann am Ende wieder berücksichtigen. Und was bedeutet, hier haben wir mal, also es wird hier Logarithmus mit Basis B plus was hier steht. Und hier haben wir durch, also das hier minus was unten steht. Das heißt die Regel, ja. Also, da wo wir mal haben, wird es ein plus. Und da wo wir haben, wird es minus den Logarithmus. Ja? Also hier steht nichts, also ein Mal. Das bedeutet, das ist jetzt hier innerhalb des Logarithmus das Ganze und das wird ja Plus und dann hier Minus oben, das schreiben wir wieder in Klammer. Im ersten und im dritten Summand hier und da haben wir wieder eine Hochzahl. Und zwar wo das Ganze, was hier im Logarithmus steht. Also das bedeutet, wir können die zweite Regel wieder benutzen, die Hochzahl rausbringen. Also das hier, da bringt man die Hochzahl raus, das 3 Logarithmus b also nach dieser Regel. Ja hier, okay, die Hochzahl rausbringen und das gleiche machen wir auch hier das m rausbringen jetzt äh, hier das ist eine summe bei summe im logarithmus drinnen haben wir keine regeln nur bei mal und durch also das bedeutet da kann man nichts machen genau wie bei wurzel äh, was kann man dann doch hier noch machen ähm, zunächst einmal logarithmus von basis mit basis b von b also wenn die basis und Numerus das gleiche ist, dann ist das Ergebnis 1. Das bedeutet hier, das hier ist 1. Also das bleibt hier nur m. Das kann man nicht ändern. Was kann man hier noch ändern? Eigentlich nichts mehr. Nur das hier, dass es 1 ist. Und daher ist das Ganze jetzt hier, was hier im Klammer steht. Wir haben in diesem Schritt nur das hier weggelassen, weil es 1 ist und aber nicht vergessen, wir hatten dieses U am Anfang U mal das Ganze. U mal das Ganze. Und so ist das Ergebnis. Noch ein Beispiel, ein bisschen äh, komplizierter. Da ist ein Klammer, weil ist 5 und da stehen ein paar Sachen da drinnen. So, benutzen wir die vierte und die fünfte Regel. Wir haben jetzt hier mal und eigentlich dazwischen haben wir auch ein mal und hier ein durch. Also man kann jetzt hier mit dem durch, das wird hier minus, mit dem mal das wird hier plus und das wird auch plus. Und das haben wir jetzt hier gemacht, also nach dieser Regel da. Ja, So, das. Minus, wieder der gleiche Logarithmus. Dann es ist es mal, wieder der gleiche Logarithmus und äh, ja, äh, das ist, Moment, das korrigiere ich gleich. Na, das braucht also doch keine Korrektur, das ist ja eh der Nenner hier, also das oben, minus, was im Nenner steht, plus Logarithmus von 125 von plus, da steht ein Mal dazwischen, ja, immer diese Regel hier jetzt benutzen und für das durch diese Regel dann haben wir hier diese Änderung. Gut. Der Numerus des ersten Summanden, das hier, 0,04, das ist doch eine Potenz von 5. Das ist 1,25. Das ist 5 hoch minus 2. Die Wurzel jetzt hier, wie man bei den Regeln für Wurzel, äh, wie wir da gelernt haben, die kann man als Hochzahl ausdrücken. Das ist eine, ein Quotient als Hochzahl mit der äh, Wurzelpotenz als Nenner. Und 125 ist ja 5 hoch 3. Das werden wir gleich danach sehen. Und die äh, fünfte Wurzel auf 5 wieder wie hier. Das ist eine Wurzel. Die kann man als Potenz ausdrücken, wo die äh, Hochzahl ein Bruch ist. ja Quotient, ein Fünftel. 5 ist halt der Nenner dann. Also, daher haben wir das jetzt hier wir vorher als Ergebnis haben. Und was ändert sich hier? Das hier ist 5 hoch minus 2, das hier ist das ganze hoch 1 Drittel, das hier ist das ganze hoch 3 und das hier ist die Wurzelpotenz, also 1 Fünftel. Jetzt, wenn wir wieder die zweite zunächst einmal, diese Regel mit der Hochzahl, die Hochzahl geht davor, ja? das können wir hier eigentlich wow, überall machen. Also minus 2 wird davor und 1 Drittel kommt davor und drei kommt davor und ein Fünftel kommt davor. Aber noch dazu, nach dieser Regel, jetzt hier haben wir keine A, sondern 5. Wenn die Basis hier des Logarithmus und der Numerus das gleiche ist, 5 und 5, dann ist das Ergebnis 1. Das bedeutet, dass hier überall, wenn wir das nur Logarithmus 5 und 5 bleiben. Also das ist 1 überall. Ja? Hier nicht, aber ich hier schon, okay, das bedeutet minus 2 mal 1 logarithmus 5 mit, äh, mit Basis 5, also das geht dann weg, weg, auch hier fällt es weg, es bleibt nur ein Fünftel, nur die Hochzahl bleibt hier auch und das hier, wird ein Drittel, das kommt raus ja. und das wird mit dem Rest dann multipliziert, gut, noch einmal jetzt hier zu dieser Regel, jetzt hier äh, die Multiplikationsregel da, wenn der Nummer ist am Produkt ist, dann wird die Summe der Logarithmen der Faktoren sein. Also jetzt hier, da der Ausdruck hier, das ist ein Drittel mal das Ganze ja, und das ist hier 5, weil wir die Hochzahl haben, Logarithmus 5d, für d, jetzt ist d die Hochzahl, Logarithmus mit Basis 5 von 5 und 5 Logarithmus mit Basis 5, wieder von 5. Das hier und das hier waren wieder weg, weil das ist jetzt gleiche Basis und gleiche Numerus. Das ist wieder 1. Das fällt auch weg. Und was bleibt dann? Dieser Ausdruck hier, minus 1. Ah, und hier bei diesem Schritt haben wir auch eine einfache Addition, sehr einfache, minus 2 plus 3. Das ist plus 1. Also daher steht hier nicht mehr am Anfang minus 2. Gut. Und jetzt hier, das haben wir ge gesagt, geht weg, das geht weg. Also es bleibt 5 Logarithmus 5 mit, äh, von d plus d, das ist 1 nochmal. Und das hier, 5 mal 1 Drittel, das ist 5 Drittel. Also das haben wir jetzt außerhalb des Klammers äh, gebracht, damit wir hier die Rechnung machen. 1 und 1 Fünftel, das sind 6 Fünftel, minus 5 Drittel, das ist minus 7 Fünfzehntel. Hoffentlich <lacht> bei diesem Niveau <lacht> so wirklich kein Problem sein, also Brüche zu addieren. Wenn doch, bitte nachschauen. Das ist ganz, ganz am Anfang, also eine de de, eines der Grundwissen. Ja. Gut, haben wir auch die Gegenaufgabe Unter Verwendung der Logalithmusregel in einer Logalimantin, das geht viel leichter jetzt hier, das da als Hochzahl, das hier auch und das hier, das kann man mit 1 multiplizieren und 1 ist natürlicher Logarithmus von e, ja, weil die Basis und der Logarithmus und der Numerus gleich e ist, ja, das hier bedeutet Log mit Basis e, okay? gut, und das bedeutet, äh, das ist der Zwischenschritt, ja? c hoch 4, 6 hoch d und 5 ln e und die 5tige Hochzahl, ja, das Minus, das bedeutet, das hier, das hier, diese Nummer das wird im Nenner sein und die anderen, das ist Plus, die kann man oben mit Mal schreiben. Moment, ich korrigiere das gleich. Also jetzt steht es hier richtig, also das Plus wird zum Mal, das Minus zum Durch und somit haben wir das zusammengefasst.